Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen Fragetyp Lückentext Close in Moodle Test erstellen können. Wir befinden uns hier schon im Test, wo wir auch den Testinhalt bearbeiten können und fügen hier eine neue Frage hinzu. So, da haben wir unseren Lückentext Close und fügen ihn hinzu und da kommen wir auch schon auf die Bearbeitungsseite wo Sie zunächst einen Fragentitel eingeben. Der sollte ähm, sich eindeutig von den anderen unterscheiden, damit Sie den dann immer wieder schnell finden können, in Ihrer Fragesammlung beispielsweise. Und dann haben wir hier unseren Bereich für den Fragetext. Da habe ich mal einen einkopiert, werde den auch noch mal ein wenig größer machen, damit Sie das gut sehen. Und Sie können schon sehen, ich habe hier die Lücken bereits eingefügt und kenntlich gemacht. Einmal hier, dann hier die zweite Lücke oder auch hier unten. Wie Sie vielleicht schon erkennen können, eine Lücke im Text markieren Sie durch die zwei geschweiften Klammern, eine am Anfang und eine am Ende. Weiterhin geben Sie hier vorne eine Zahl ein. Das kennzeichnet die Punktzahl, die es für die Antwort gibt. Hier in diesem Beispiel gibt es also zwei Punkte. Danach folgt ein Doppelpunkt und das Kürze "SA". Sie können aber auch gerne wie in der schriftlichen Anleitung "Short Answer" ausgeschrieben dort einfügen. Dann folgt wieder ein Doppelpunkt und ein Gleichungszeichen und direkt im Anschluss ohne Leerzeichen tragen Sie die richtige Antwort ein. Haben Sie das in Ihrem Fragetext alles eingefügt, gibt es einerseits die Möglichkeit, hier noch ein allgemeines Feedback einzufügen. Zunächst aber müssen Sie hier unten den Fragetext entschlüsseln und prüfen. Jetzt hat unser System den Text erkannt und auch, dass wir hier drei Lücken drin haben. Wenn wir beispielsweise mal die erste Lücke hier aufklappen, sehen wir hier unsere Eingabe im Text, dass es also einen erreichbaren Punkt gibt, wie hier eingetragen und wie mit der Groß-Kleinschreibung umgegangen wird, wie die richtige Antwort lautet. Genauso sehen Sie das auch bei 2 und drei von den Lücken. Sie können weiterhin dann noch auswählen, ob Mehrfachversuche möglich sind und wie diese gehandhabt werden, also ob es dann auch Punktabzug gibt und wenn ja, welche Hinweise gegeben werden. Haben Sie das alles entsprechend bearbeitet, speichern Sie Ihre Eingaben und wir schauen uns dann einmal an, wie der Lückentext dann in dem Test aussieht. Hier haben wir also unseren Test mit Lückentext und hier sind die leeren Lücken, wo der Prüfling oder die Prüfende ihren Text eingeben kann. Ja, das war die Frage Lückentext-Close. Viel Freude beim Ausprobieren!